Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem ganz kurzen How-to, wie du eine Safer- und eine Super-Safer-Mitgliedschaft auf ISMI machen kannst, indem du Kryptowährungen auf Cine Exchange kaufst oder wie du einen Minting-Kontrakt machen kannst, indem du Kryptowährungen auf Cine Exchange kaufst. Die Voraussetzung ist verschiedenes. Wenn du Reiso Affiliate bist, dann bist du angemeldet bei Reiso hast da eine E-Mail-Adresse und mit der hast du einen freien Account hier auf eSME, wenn du noch keinen Package gekauft hast. Du hast einen freien, äh, freien Account, das siehst du jetzt auch hier. Ich habe hier einen Test-Account Alpha. Da siehst du alles, das Dashboard, die Transaktionsgeschichte, wo du deinen refer link findest. Also wenn du jetzt selber Kunden aufbauen möchtest oder auch, wenn du einen minting kontrakt weitergeben möchtest, so dass die Leute wirklich ihr Geld sicher anlegen und da kannst du auch das Passwort ändern. Was du nicht kannst, ist die E-Mail-Adresse zu ändern, denn die ist verlinkt zu deinem Reise-Account. Gut. Logst du dich ein auf, auf isme.com? Und hier hast du dann die Möglichkeit zu gucken auf die Mitgliedschaften, how it works, und es ist sehr gut erklärt. Da siehst du, become an isme member, choose a membership, shop all you want, and avail cashback. Also, werde ISME-Member, such dir eine Mitgliedschaft aus, kauf alles, was du willst und du bekommst Cashbacks. Und weiter unten siehst du die drei Mitgliedschaften noch einmal zusammengefasst mit den Vorteilen, die sie alle haben. Und wenn es du bist, die du auch gerne wirklich shoppen möchtest oder wenn es du bist, die du auch wirklich das Optimum aus deinem Shopping raushaben möchtest oder auch minting-Kontrakt machen möchtest, dann unbedingt super safer, weil du ja siehst hier unten 5% zusätzlich gibt es auf einen minting-Kontrakt. Wenn jetzt du dich anmeldest, hier kommst du auf die Membership, das ist eine jährliche Bezahlung von 99 Dollar, Siehst du, noch einmal, ja genau das ist es, der Super Saver kostet 99 Dollar im Jahr, gehst auf Proceed to Pay und im Moment ist es so, dass wir nur mit Kryptowährung bezahlen können. Cashback haben wir ja noch nicht, da starten wir ja erst und QCX und USDT, USDT ist die Kryptowährung von US-Dollar oder die stabile Währung von US-Dollar. Also wir können nur mit diesen zwei bezahlen und die erhalten wir auf auf Exchange. Also, wenn ich da jetzt ausgesucht habe, was ich will, zum Beispiel USDT, gehe ich auf Proceed to Pay, dann komme ich hier auf diese Maske. Gehen wir also auf CN Exchange. Ich habe mich bereits eingeloggt, weil es einfacher ist. Das geht immer auch mit dem GA-Code, das heißt, du musst dich wirklich verifizieren. Und dann gehst du zuallererst hier auf nicht trade, ich möchte nicht handeln, ich möchte auch nicht tauschen, sondern ich möchte kaufen, ich möchte Kryptowährung kaufen. Wenn du dich eingeloggt hast, dann siehst du hier die Minting Contracts. Das ist wirklich ex exklusiv für Ismi Kunden. Alle anderen, die auf Xenex Exchange kommen von außerhalb, die sehen das nicht, die können diesen Minting Contract gar nicht kaufen, weil er wirklich eine Exklusivität auf der Ismi Mall ist. Also dann gehst du hier auf, und das ist ja heute das Thema, Buy and Sell Crypto, und das kannst du mit der Karte, wie das geht, zeige ich dir jetzt gleich. Dann lade es das, wir haben hier Bitcoin, das möchte ich nicht, ich möchte ja gerne USDT, damit ich meine Super Safer Mitgliedschaft bezahlen kann. Dann brauche ich, und du siehst mindestens 46 Franken, ich nehme jetzt Schweizer Franken, damit ihr seht, das funktioniert wirklich in, in allen Währungen. Und jetzt ist es wichtig, dass ich mein Software-Wallet installiert habe, denn das ist ja eine dezentralisierte Börse. Das heißt, die lagert oder spart oder nimmt kein Geld von dir auf, sondern im Moment, wo der Tausch stattgefunden hat und ich meine 120 und irgendwas USDT gekauft habe, in dem Moment wird mir das auf mein Wallet überwiesen. Wenn du nicht mehr weißt, wie das geht mit dem Software Wallet, dann fahre deinen Sponsor, deine Sponsorin und schau auf der Ewig Academy noch einmal das Video an, installiere das auf deinem Handy. Du brauchst es eh und dann kannst du hier mit deinem Handy dann auch reingehen. Ich tue jetzt da meine Adresse rein, gehe auf Continue Und dann sehe ich, da komme ich zu, zum Payment, da kann ich mit der Visa-Karte oder ich kann mit der Euro-Karte bezahlen. Das funktioniert sehr gut. Ich gebe da alle meine Details ein und sobald ich das gemacht habe, ist es ein normaler Bezahlprozess. Und dann ähm, gehe ich auf Pay Now und dann bekomme ich das Geld auf mein Software Wallet. Und wenn es jetzt darum geht, eine Mitgliedschaft bei ISMI zu machen, dann habe ich ja diese 99 Dollar. Und gehe darauf hier auf mein Software Wallet, gehe auf, weil ich USDT ge genommen habe, sobald ich das überwiesen bekommen habe von CN Exchange, gehe ich auf mein USDT Wallet auf meinem Handy und dann sage ich, ich möchte gerne USDT jemandem senden. Dann geht so ein kleines Fensterchen auf, das siehst du auch im Tutorial, dann gehe ich auf diesen QR-Code und das ist wirklich die sicherste Art, obwohl ich es jedes Mal empfehle, dass ihr es auch testet, stimmen die ersten drei, vier Buchstaben, stimmen die letzten drei, vier Buchstaben und Zahlen, dass ihr das wirklich auch vergleicht. Ich gehe aber mit meinem Handy hin, scanne den QR-Code und dann habe ich schon die richtige Adresse. Im Moment, wo ich das gemacht habe, wird das etwa 15 Minuten dauern und meine Mitgliedschaft ist aktiv. Das gleiche gilt auch und funktioniert auch, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt gerne hier einen minting kontrakt für 5.000 Dollar machen, dann suche ich, suche ich das halt aus, damit ich auch weiß, dass ich dann die richtige Währung habe. Ihr wisst ja, es ist das 60-40-Prinzip, das heißt 40% ist QCX, 60% ist USDT für einen Minten kontrakt Auch dazu gibt es ein How-To-Tutorial, das siehst du auch auf unserem EBC academy auf dem Starter-Training. und wenn du das hast, dann gehst du da rein, suchst dir die USD 20, also würde ich etwas weniger eingeben, wenn ich Euro einhebe, mit Schweizer Franken werde ich etwa 5000 eingeben, das ist der Kurs und dann gebe ich hier mal wieder meine Wallet-Adresse ein, kontrolliere, ob sie auch stimmt, dann gehe ich da auf Continue und dann geht wieder der gleiche Prozess los. Ich kann hier bezahlen mit der Karte und in dem Moment, wo ich bezahlt habe, wird es meinem Account auf meinem software zugeschrieben und ich kann hier sogar mit diesem System ganz einfach einen minting kontrakt machen. Wichtig auch zu verstehen ist für deine Kunden immer, dass sie sich zuerst auf eSME anmelden. Und wenn du neue Interessenten oder Leute für deine Affiliate-Community hast, dann ist es allerwichtigst, dass sie sich zuerst auf Reiso anmelden, dann haben Sie einen Free-Account, auf ISMI, dann gehen Sie mit der gleichen E-Mail-Adresse auf ISMI, melden sich da mit der gleichen an, dann kommen Sie auf diese Home-Maske und da fängt das Ganze wieder von vorne an, so wie du es siehst in diesem How-To. Ich hoffe, das hat dir geholfen, das erklärt dir, wie du in Zukunft da bezahlen kannst, sobald wir auch mit Karte bezahlen können in Europa und in anderen Ländern, das hat mit Corona zu tun, dass das noch nicht möglich ist, dann wirst du das sehen auf Telegram. Und ich freue mich, wenn du dir einen Super-Safe verkaufst, mach doch mal so ein kleines kleinen Clip dazu und zeige uns, wie du das gemacht hast oder wie auch du mit deinen Kunden da arbeitest. Und wenn du unsicher bist, dann frag deinen Sponsor, deine Sponsorin oder bring deine Fragen mit in den Workshop. Alles Gute dir, viel Erfolg!